Hört, hört ihr was? Ich muss ganz nah hingehen, habe ich erfahren. Ja? Test eines 2. <lacht> ich bemühe mich. Passt so? Ja, Gut. Ja, ja. Also, Lamas Vakeras, ihr Lieben, und ganz, ganz herzlich willkommen heute Abend hier bei der lieben lindel Gebirg, ja. beim Bogen wieder in Waldhofen. Wir freuen uns riesig, dass wirklich so viele tolle, engagierte Menschen unserer Einladung gefolgt sind. Wir haben eine ganz, ganz tolle, bunte Mischung an Unterstützern, an Helfern, an Freunden, ich nenne jetzt nur ein paar, unsere Mitfahrer, die Damen vom Frauenbund, die Tütenpackerinnen, unsere Engel vom Neuen Lager, die zwei neuesten Mitglieder aus Hohenried haben wir da, unsere Allgäuer Jungs, drei Familien natürlich, viele, viele Rotarier, da kommen wir nachher noch genauer dazu, ein paar Vertreter der Presse, die auch gute Freunde geworden sind. Genau, das sind jetzt nur so ein paar der Beispiele. Wenn ich jetzt alle namentlich vorstellen würde und mich auch bedanken würde oder wir uns, für die Unterstützung der letzten 25 Jahre mussten man echt eine Wochenendveranstaltung draußen machen. Ähm und wir würden garantiert irgendjemanden vergessen und das wollen wir nicht. Richtig. Am schönsten ist es, und das haben wir ja auch gepflegt, die letzten 25 Jahre uns direkt bei allen zu bedanken und lieber einmal zu viel. Das war auch meinem Papa immer ganz, ganz wichtig. Und das werden wir auch heute im Laufe des Abends noch mehrmals tun. Erstmal herzlichen Dank für die Weil äh, ohne euch alle hätten wir es nicht geschafft, diese unglaublichen 25 Jahre wirklich so viel Freude nach Litauen zu bringen. Heute ist es wirklich euer Abend. Ich weiß, wenn man so aktiv ist und sozial engagiert, fällt es immer schwer, sich ein bisschen zurückzunehmen und mal verwöhnen zu lassen. Das muss man wirklich lernen, aber genauso soll es heute sein. Also lasst es euch gut gehen, lasst es euch schmecken, tauscht euch aus. Das ist uns ganz wichtig. Vielen Dank an Sie, Glinda und Jörg, dass wir heute hier einfallen durften und euch halt leider keine Entspannung bringen, sondern ganz viel Arbeit, gern. Weil die beiden sind auch äh, langjährige, tolle Unterstützer, äh, mit Paddy Rec zusammen, äh, haben wir ganz, ganz tolle Abende hier verbracht und haben ganz viel wunderbares Geld bekommen für unsere Projekte. Mhm. Auch die vielen vielen Dank. Dank. Vielen Dank. Genau. Bitte fühlt euch heute alle hier wohl und auch ganz herzlich eingeladen. Ja, ihr müsst keinen Geldbeutel zücken. Wenn ihr natürlich trotzdem unser Niedpferd ein bisschen füttern wollt, steht da hinten, werden wir euch nicht abhalten. Und da fangen jetzt dann auch gleich nachher die Lucia und ihre Freundin Emma damit an, weil die beiden waren nämlich ganz kreativ und aktiv, haben in Hohenried Cocktails gemixt. Und äh, wollten es verkaufen vor unserer Haustür. Und da war aber so kreisliches Wetter, da kam keiner. Und dann sind sie einfach von Haus zu Haus gezogen und haben, haben sie dort an der Haustür angepriesen und haben wirklich mehr als 15,97 Euro eingenommen. Super. Wow. Genau. Wenn ihr euch hier umschaut, von der Sekunde ist ja immer wunderbar dekoriert, heute sind ein paar litauische Accessoires dazugekommen ein paar Fotos, ein paar alte Plakate von Aktionen, ein paar Fahnen. Ne? Wenn ihr ein bisschen umschaut, Zeitungsberichte könnt ihr da vorne noch lesen. Weil zum Leidwesen meiner Mama, war mein Papa ein Jäger und Sammler und hat wirklich alles aufgehoben der letzten 25 Jahre. Meine Mama hat es, ich weiß nicht, in wie vielen Stunden akribisch sortiert und dadurch konnte ich jetzt die letzten Wochen über 20 Ordner wälzen. Und die Ergebnisse seht ihr hier. <lacht> genau. Das Sven sagt jetzt gleich noch ein bisschen was zum Ablauf. Gell? Okay. Magst du das? Ja. Also, die, ähm, der Ablauf, den haben wir uns wie folgt vorgestellt. Es gibt jetzt dann erstmal was Wunderbares aus der Küche. Das heißt, äh, direkt im Anschluss an die Begrüßung werden äh, die Engel aus dem Hause Bogenrieder um die Tische fliegen und werden eure Bestellungen aufnehmen. Und dann könnt ihr euch äh, die Vorspeise und das Hauptgericht aussuchen. Und äh, dann werden wir essen und nach dem Essen werden wir dann äh, im Nebenraum, im Wintergarten, die Möglichkeit haben, ähm, einen Film zu sehen, den wir 2016 beim damaligen Weihnachtstransport gedreht haben oder der produziert wurde von äh, dem lieben Dirk Weber, der leider heute nicht da sein kann und äh, den können wir uns gemeinsam anschauen. Das wird all denjenigen, die vielleicht nicht mehr so ganz vor Augen haben, was eigentlich so das Jahr über passiert, noch mal so richtig ins Gedächtnis rufen können. Wie ist es eigentlich, wenn wir in der Vorweihnachtszeit hier aktiv sind? Was passiert eigentlich auf der anderen Seite, wenn wir in Litauen ankommen? Das Ganze ist in einen schönen 15-minütigen Film gegossen worden und den möchten wir uns gemeinsam anschauen. Wer möchte, ist dazu eingeladen. Und im Anschluss werden wir uns noch ein paar Fotos anschauen können. Wir haben mal nicht nur Sachen zum Anfassen im Fundus von meinem Schwiegervater gefunden, sondern wir haben die teilweise auch dann ähm, auf Foto gebannt und äh, wollen diese sogenannten Fundstücke mit euch teilen. Das heißt, da gibt es viele interessante äh, Bilder, die in den letzten 25 Jahren entstanden sind und die ein bisschen auch aufzeigen, was ist eigentlich passiert von damals bis heute. Und ähm, dadurch, dass wir wahrscheinlich nicht alle da drüben reinpassen werden, da passen ungefähr 40 Menschen rein in den, in den Wintergarten, bieten wir einfach mal an, dass wir das in zwei Runden machen. Wer Lust hat, der ähm, geht dann direkt einfach im Anschluss mit rüber nach dem Essen. Das werden wir dann eben entsprechend ankündigen, dass wir dann beginnen wollen. Und wer dann eben nicht Platz findet, der muss sich keine Gedanken machen, der kommt dann einfach in die zweite Runde, dann werden wir das Ganze einfach nochmal zeigen. so Sodass sozusagen diejenigen, die vielleicht ähm, heute nicht ganz so lange durchhalten wollen, die kommen vielleicht am Anfang und diejenigen, die sowieso überhaupt gar nicht ins Bett finden wollen, die gehen dann in die Spätveranstaltung. Genau. So würde ich das vorschlagen. Und ähm, ja, das war es eigentlich auch schon äh, von meiner Seite und dann übergebe ich wieder meine wunderbare Frau. Hast du Schicksal? Der Abend hat sich schon gelohnt, würde ich sagen. <lacht> genau. Ich möchte noch ganz herzlich unseren Matthias bedanken. Wo ist er denn? Da ähm, kommen nachher noch zwei tolle Menschen dazu, die sorgen für ein bisschen musikalische Umrahmung. Vielen Dank, dass ihr in eurem vollen Terminkalender da heute noch ein kleines Plätzchen für uns gefunden habt. Und natürlich unseren restlichen Vorstand. Vielen Dank, Anton und Jürgen, die uns hier wunderbar, ähm, ja fast umrahmen und äh, die letzten 25 Jahre wirklich wunderbar unterstützt haben. Da erzählen wir nachher noch viel, wenn wir die Fotos anschauen. Jetzt wünsche ich erstmal einen ganz tollen Abend, schöne Gespräche. Und äh, wie es mein Papa auf einen Zettel notiert hat, von diesen 25.000, die ich die letzten Wochen gesichtet habe, hat einen sehr schönen Spruch notiert, der ist zwar nicht von ihm, aber trifft sehr gut. Ähm, es sind die Begegnungen mit Menschen, die das Leben lebenswert machen. Ja, und das ja. wünschen wir uns jetzt heute. Viel Spaß, lassen sie schmecken. Wir freuen uns, dass sie da sind. Ja.